Ja, wunderbar. Äh, hi, ich bin Lukas, Teil des Laptops in Space Teams und gebe jetzt für alle, die sich nicht direkt was unter dem Namen Laptops in Space vorstellen können, eine kurze Einführung, worüber es bei uns überhaupt geht. Äh, zum Hintergrund des Projekts, wir haben das Projekt im April 2020 während des Covid-Lockdowns in Deutschland gestartet, als künstlerisch-kreative Antwort auf das Fehlen von sozialen Begegnungen in unserem eigenen Alltag. Wir haben dann relativ schnell festgestellt, dass das Grundkonzept sich auf viele verschiedene Bereiche anwenden lässt und vor allem bei... Äh, ähm, Anwendungen, die erstmal das Problem hatten mit, wie macht man das jetzt eigentlich digital. Äh, und genau darüber wollen wir mit euch sprechen, das Kernkonzept von Laptops in Space und was für digitale soziale Interaktionen es äh, ermöglicht. Ähm, Im Untertitel steht ja Social Events in Digital Space und genau darum geht es auch Kommunikation im Digitalen. Hierfür kennen wir alle inzwischen weniger gut äh, funktionierende Tools, die fast alle in die Kategorie Videocall fallen. Deswegen steht bei uns auch auf einer Seite der klassische Videocall. Und Zoom und Microsoft sind natürlich sehr gute Tools, wenn es darum geht, effizient zu kommunizieren. Bei den Tools geht es um direkten, harten Informationsaustausch, aber sie versagen komplett bei äh, sozialem Kontext. Die Sparte, bei der die soziale Komponente im digitalen aber sehr gut funktioniert, äh, sind die Computerspiele. Deswegen haben wir versucht, das beides, beides zu kombinieren. Was dabei rauskommt, ist eine spielerische Interaktionserfahrung mit dem Feature-Set eines Videocalls. Man bewegt sich über Tastatur und Maus wie in einem Computerspiel, aber die Mitspieler sind eigentlich in dem Sinne gar keine richtigen Spieler, sondern eher Teilnehmer am gemeinsamen Videocall. Bei uns heißt das dann natürlich nicht zu Unrecht Laptops in Space. Man ist nämlich nicht irgendein 3D-Avatar in diesem Raum, sondern ganz bewusst ein Laptop. Wir haben dazu ein kurzes Video vorbereitet, damit man sich darunter auch bildlich was vorstellen kann. Ähm, man sieht hier schon, man ist selbst ein Laptop und das Gegenüber ist dann auch ein Laptop. Man kann aufeinander zugehen, sieht einander wie in einem Videocall. Und das, das ist die erste Erfahrung, wenn es in einem 1 zu eins Gespräch ist. Dann sieht man jetzt auch gleich, wie es aussieht, wenn ein paar mehr Leute da sind. Das war einer unserer allerersten Tests, als wir den Prototypen gebaut haben. Da haben wir ein paar Freunde eingeladen. Und so sah das Ganze dann mit, ich glaube, sind 10 Leute aus. Und so sieht dann aus, wenn 30 Leute drin sind. Das war eine Veranstaltung für äh, die Hochschule für Künste in Bremen. Ähm, und da sieht man schon ganz gut, dass sich da ganz, ganz schnell so kleine Gesprächsgrüppchen bilden. Und das liegt daran, dass man die Leute eben auch nur dann laut hört, wenn sie auch wirklich einem in diesem Raum nahe sind. Ähm, und das führt dazu, dass sich ganz viele kleine Gesprächsgrüppchen bilden können, um, ohne dass man sich gegenseitig überspricht oder stört. Und genau, das hat da wunderbar funktioniert. Und äh, war eine super Erfahrung. Ähm, es geht dann für dösere Events auch, dass man Livestreams mit einbetten kann. Und dann sieht das hier so ein bisschen aus wie so ein Autokino. Die anderen Laptops äh, oder Teilnehmerinnen äh, stehen dann auch davor und gucken zusammen diesen Livestream an. Kann sie natürlich trotzdem weiter unterhalten. Und um dann noch mehr Leute abzudecken, äh, haben wir dieses Feature, dass man sich äh, zwischen verschiedenen Floors hin und her bewegen kann. Und man fliegt sozusagen von einem Raum in den anderen. Er sieht dann auch genauso aus, aber die Leute sind einfach andere. Und ähm, genau, da fliegen wir jetzt nochmal zurück, nur um das um das äh, zu verdeutlichen. Genau. Ähm, und man kann auch komplett äh, interaktive Inhalte reinladen. Das heißt, äh, irgendeine Webseite oder sonstiges, was eigentlich schon Interaktion im Digitalen bietet, kann man auch innerhalb des Spaces dann einfach weiter nutzen. Und das ist Jan und Jonas aus unserem Team und die benutzt da gerade den, das Spiegel-Feature, damit man sich auch doch nochmal wieder selbst sehen kann, was bei uns eigentlich nicht im Vordergrund steht. Genau. Das zum Video. Und dann geht es natürlich kurz darum, wie kann man das Ganze jetzt im Hochschulkontext gut nutzen. Es bietet sich super an für Seminare und Workshops und das liegt einem, einem zum einen daran, dass es eben eine sehr aktive Beteiligung fördert, weil die Leute von Anfang an diese Interaktion, ähm, zur Interaktion gezwungen sind und man nicht so passiv im Call sitzt. Äh, diese gleichzeitigen Diskussionen im Raum und diese Grüppchenbildung, die ich gerade im Video auch schon erklärt habe, die ist natürlich super für sowas. Und auch für internationale Networking-Events ist das äh, ein tolles äh, Ding, eben wegen diesen Videostreams. Social Cues, das heißt, man kann sich eben gegenseitig angucken und merkt dann auch, dass jemand mit einem sprechen will und man kann wirklich ins Gespräch kommen. Das ist sehr wörtlich gemeint, einfach deswegen, weil man ja nicht in so einen Videocall reinploppt, sondern wirklich auf jemanden zugeht und dann so äh, graduell in das Gespräch hinein driftet. Ähm, wir haben wunderbare Partner schon gehabt, mit denen wir da Sachen umgesetzt haben, äh, ganz viele auch aus dem Hochschulkontext. Das waren alles super Erfahrungen mit sehr gutem Feedback gebe noch kurz ein Bild äh, zu unserem Team von rechts, Jan, Jonas und Lukas. Und genau, wenn ihr da Interesse habt oder das toll findet, ähm, wir sind auf Twitter und auf Instagram und haben eine Webseite, wo ihr auch euch für unseren Newsletter anmelden könnt. Und dann war ich in fünf Minuten hoffentlich. Wir hören dich leider nicht, Lukas. Nein. Ach so. Ich, ich habe dich gehört. Ja. Klappt immer noch nicht. Ich würde vorschlagen, dass wir DERIA vorziehen. Dann haben wir gleich noch mal die Chance, das kurz zu testen. Könnt ihr mich hören? Könnt ihr mich hören? Ja. Okay. Danke, genau. Weiter geht's. Okay, alles klar. Ich öffne jetzt kurz das Pfeil. Ähm. Genau. Ich gebe euch heute einen kleinen Einblick in das Think Magazine. Das ist ein englischsprachiges Magazin, das ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit gemacht habe während der Pandemie. Und ähm, es geht in dem Magazin, also ich habe hab mir die Frage gestellt, ähm, wie wirken sich Berührungen auf unsere Gesundheit aus, vor allem jetzt auch mit dem Social Distancing und ähm, bin dann auf den Titel Go on my nerves gekommen. Go on my nerves ist sowas wie eine Aufforderung und ähm, dass eben die Berührungsnerven ähm, äh, Entschuldigung, genau dass die, dass man eben sich auf die Nerven gehen soll, weil die hängen. Sorry, ich habe gerade einen Blackout. Genau, ähm, wenn man diese Berührungen über die Nerven, man nimmt die, über die Nerven wahr, über die C-taktilen Fasern und diese leiten sie dann über andere Nerven, über das Rückenmark zum Gehirn und so werden Glückshormone ausgeschüttet. Und ähm, genau, dann gehe ich mal weiter. Vor allem ähm, es ist es wichtig für Babys, sind Berührungen sehr wichtig, denn sie tragen bei der Entwicklung der, des Körpers, des Gehirns und ähm, des Ich-Bewusstseins bei. Aber auch für Erwachsene spielen Berührungen eine große Rolle, vor allem in der Kommunikation, in der Bindung und für das persönliche Wohlbefinden sind auch ähm, unsere Grundbedürfnisse. Da habe ich hier so eine kleine Mappe gemacht, wie so eben die Gesundheit und die ähm, Beziehungen und wie eben die wie sich die Covid-19-Pandemie eben ausgewirkt hat, dass sich die dass man über die Haut, über unsere die Haut ist unsere Verbindung zur Außenwelt und schützt uns aber auch vor der Außenwelt. Und deswegen habe ich das hier noch mal so ein bisschen zusammengefasst. Ähm, genau, aber mit der Covid-19-Pandemie kam, kam diese Berührung eher in den Konflikt wegen den ähm, Regelungen, dem Abstand halten und da eine Umarmung Glückshormone freisetzt. Ähm, und das wichtig für unser Wohlbefinden ist, kann man aber zum Beispiel, konnte man das am Anfang der Pandemie eher nicht, weil man eh auf seine Mitmenschen Rücksicht nehmen sollte. Und ähm, ja, da habe ich mich eben gefragt, was ist aber, wenn man die ganze Zeit einsam ist? Vor allem auf längere Zeit kann die Einsamkeit krank machen. Ähm, und das, was einsame Menschen halt nicht haben, sind diese sozialen Bindungen, dieser ähm, Professor Francis mclone hat auch ähm, gesagt, dass ähm, die Einsamkeit die gleichen Konsequenzen hat wie der, der Konsum von ähm, Nikotin und Alkohol und dass die frühzeitliche Sterberate äh, bei Rauchen oder Luftverschmutzung bei ähm, 35 bis 40 Prozent liegen und, die, ähm, und wenn man einsam ist eben bei 45 Prozent und das ist halt schon ein sehr krasser Fakt. Genau, ich habe in diesem Magazin Interviews mit der Neurowissenschaftlerin Dr. Rochelle Ackerley gehalten und sie hat mir sehr interessante Sachen erzählt über das Thema, über die Nerven, wie das alles funktioniert und was für Auswirkungen das auf die Gesundheit hat und ähm, Im Creative Space sind zwei Videos hinterlegt. Eins, da ist ein kleiner Ausschnitt von dem Interview dabei. Das vollständige Interview ist in dem Magazin zu finden. Und ähm, genau, die Pandemie hat sich zum Beispiel auch für die älteren Menschen, die in Pflegeheimen sind, vielleicht auch schlechter ausgewirkt für Singles. Und ähm, zum Beispiel auch, also mein Vater war Risikopatient. Und wenn ich dann draußen war, dann muss man eben schon von seinen Familienmitgliedern Abstand halten, das war dann auch relativ schwer. Und ähm, genau, dann habe ich hier noch die Vorteile der sanften Berührung. Die ähm, bieten uns, also die stärken unser Sicherheitsgefühl, unser Wohlbefinden, schütten Dopamin und Oxytocin aus, stärken unser Immunsystem, das Selbstbewusstsein und ähm, Natürlich auch soziale Bindungen und sie reduzieren ähm, Angstzustände, das Cortisol-Level, also das Stresshormon wird gesenkt und ähm, ja, Verspannungen einfach, genau. Dann habe ich noch, genau, das war eigentlich schon so meine, mein kleiner Einblick in das think Magazine Go On My Nerves. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, ob die fünf Minuten jetzt rum sind. Und wenn ihr, ja. Du bist super in der Zeit, genau fünf Minuten gebraucht. Und ich würde vorschlagen, wir versuchen es nochmal mit Lukas. Wir hören dich leider immer noch nicht. Guck nochmal, ob du vielleicht nochmal raus und wieder reingehst. Ähm, auch nicht. Nichts dergleichen, vorhin hat es noch funktioniert. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen mit Belit in Denis weiter und versuchen es einfach später wirklich noch einmal. Dankeschön. Okay. Ähm. Genau, wir sind, ich bin Belit und meine Kollegin ist Dennis Wir kommen ursprünglich aus Istanbul. Wir haben neulich unser Masterstudium in Architektur an der RWTH abgeschlossen. Ähm, als Masterarbeit haben wir uns für ein aktuelles, äh, aber außergewöhnliches Thema für Architektur entschieden. Äh, wir zeigen euch heute ein Videoprototyp davon und, und versuchen kurz und knapp das Projekt zu erzählen. Ähm, letzte Zeiten waren für uns alle sehr seltsam, auch für Architekturstudenten. Das Studium ging eigentlich noch online auf Zoom, aber das spontane Treffen, zufällige Kommunikation hat uns alle gefehlt. Wir haben uns vor Corona-Pandemie immer in, Fakultät, äh, in der Fakultät getroffen, zusammenzuarbeiten und fast jeden Tag durch das sogenannte Foyer durchgelaufen. Das Foyer in der Architekturfakultät ist das Herzstück äh, der Fakultät, der Eingang, äh, Versammlungsraum, ähm, Veranstaltungsraum, aber auch ein Warteraum, ein Treffpunkt, Ort des Sehens und Gesehenwerdens eigentlich. Und die, die Idee ist, dass wir diesen multifunktionalen Raum im virtuellen Raum äh, übertragen, im Sinne von Digitalisierung der Architekturfakultät und deren Funktionen. Ziel des Projekts ist eigentlich, ähm, dass wir einen digitalen Ort der Begegnung, einen kommunikativen Raum, in dem mehrere Funktionen koexistieren, erschaffen. Wir haben sehr viel Wert auf die Kommunikation gelegt, es war uns wichtig, dass in dem Ra Raum mehrere Schichten der Kommunikation stattfindet. Äh, zufälliges, aber auch terminbasiertes Treffen und absichtlich miteinander reden, aber auch anderen hören. Äh, wir haben mit den Nutzern des Foyers Interviews gemacht, äh, die Szenarien des Raums untersucht. Und als Architekturstudenten war es uns sehr wichtig, dass die Nutzer in der Webseite äh, eine Geschichte mit Emotionen erleben ein Raumgefühl kriegen äh, und nicht nur auf einer Ebene, sondern ähm, mehrere Ebenen der Orte erleben. Hallo zusammen, ich bin Dennis, Ich werde euch über unser Prototyp erzählen. Ähm, unser Prototyp für das digitale Feuer ist eine axonometrische Darstellung des originalen äh, Raums, originalen Feuers, mit allen Szenarien, Szenarien gleichzeitig zusammen. Die Axonometrie ermöglicht den Nutzer, eine Übersicht über den Raum zu haben. Die Interaktion im Raum erfolgt immer mit einer äh, mit hoher Zoomstufe. Wir haben hier mit einer Taschenlampe Analogie benutzt. Man entdeckt den, den Raum durch Hin und Her Scrollen und eigene Avatar steht immer mittig im Fenster. Die äh, gelb umrandeten Objekte sind die Buttons für die unterschiedlichen Funktionen, wie zum Beispiel Live Kolloquium, Ausstellung, Spiele und so weiter. In dem Raum gibt es manchmal Perspektivwechsel, das ermöglicht je nach Funktion unterschiedlich, unter, unterschiedliche Stufen der Immersive Erfahrung zu kreieren. Auch die akustischen Elemente, das hören wir gerade im Video sehr leise, aber äh, die verstärken eigentlich die Immersion und die Interaktion in dem Raum. Wir haben äh, versucht, einen hybriden Raum zu schaffen, durch Schnittstellen mit dem realen Raum. Diese Schnittstellen sind zum Beispiel äh, durch äh, Augmented Reality Funktionen, QR-Codes, Livestream und so weiter äh, erschaffen. Wir haben äh, alle schon gesehen, wie sich die Arbeitsweise und Studium während der Pandemie exponentiell digitalisiert hat. Es gab mal ein komplettes Lockdown, gerade ist äh, auch eine seltsame Phase mit Teil-Online, Teil Präsenzveranstaltungen. Und ähm, sicher in der Zukunft bleibt die Digitalisierung immer noch dabei. Ähm, deshalb wirkt dieser neue virtuelle Treffpunkt auch mit dem physischen Ort zusammen, so dass er nicht nur während, äh, aber auch nach der Pandemie Mehrwert bringt. Ähm, das digitale Feuer zeigt, dass neue Arten der Kommunikation und Begegnung möglich sind. Dieses das Projekt von uns ist ein Vorschlag, wie wir uns die zukünftige akademische Umgebung auch im sozialen Sinne vorstellen. Das war es von unserer Seite. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Das Projekt detailliert könnt ihr auf der Webseite lesen und das komplette Video auch da sehen. Vielen, vielen Dank. Auch ihr super in der Zeit. Lukas, probier es noch einmal, bitte. Ja. Ja, super, super. Wir hören dich. Los geht's. Ja, wunderbar, wunderbar. Gut, äh, dann ohne viel Umschweife. Hallo, mein Name ist Lukas herkob Blöcke. Ich bin äh, Universitätsassistent an der Kunstuni in Linz. Und nachdem wir diese Settings hier sehr gewohnt sind, ich habe jetzt keine äh, Präsentation in dem Sinn vorbereitet, äh, würde ich euch gerne mh, in den Creative Space den wir im letzten Mai hier an der Uni äh, kreiert haben, mehr oder weniger dorthin bringen. Ich werde dafür mal äh, ganz kurz meinen äh, Screen scheren ähm, und dann seht ihr hoffentlich, wovon ich spreche. Das Projekt heißt Metamorph ähm, We ähm, und äh, hat stattgefunden in Linz am Hauptplatz. Wir haben uns auseinandergesetzt mit der Frage, wie ist der private und der öffentliche Raum verbunden, beziehungsweise damit halt der universitäre, ergo der kreative Raum. Und eine gute Schnittstelle dafür sieht man an diesem Hauptplatz, wo unsere Uni ist, in der Galerie Space am Hauptplatz. Die sieht so aus, dass es hier vier große oder fünf große Fensterfronten nimmt man die Eingangstür dazu gibt. In diesen äh, Fronten wollten wir ermöglichen dass der schon so oft angesprochene Digitalraum ähm, zu einer Begegnungszone mit dem Realraum führen kann. Ähm, dieser Raum an sich, also der der Galerie, ähm, ermöglicht uns hier drin künstlerisch zu arbeiten und äh, Versuche zu ähm, ja, ähm, medialem Gestalten und auch ähm, der Vermittlung, um die es hier geht, durchzuführen. Der Versuch war sozusagen in diesem Setting, das ihr hier sehen könnt, ist eigentlich ein leerer Raum und in der Mitte gibt es einen Arbeitsplatz, ähm, von dem aus verschiedenste Sachen stattgefunden haben. Äh, der Untertitel zu Madam of We ist Transformation on Display. Das heißt, einerseits wollten wir diese Veränderung, die sich in unserem sozialen Miteinander und der damit verbundenen Nutzung der Medien ähm, quasi inhärent ist gerade in der aktuellen Zeit, zur Schaustellen, aber auch das Display, Ergo, den Screen nutzen, um dieses kommunikative Element äh, nutzbar zu machen, um den sozialen Kontakt, den Lukas ganz am Anfang angesprochen hat, äh, zu ermöglichen, allerdings nicht im virtuellen, sondern im ähm, reellen Raum. Das heißt, dieser performative und kreative Raum sollte genutzt werden, ähm, um eine Art hybride Situation herzustellen. Ihr seht hier dazu eines. Dieser ähm, ja, ähm, Fenster, das ist der Partizipationsscreen über den QR-Code auf der rechten Seite, konnte man sich in die jeweilige Session äh, mit reinhängen. Session sage ich deshalb, weil wir an diesem Arbeitsplatz dann ähm, Lehrveranstaltungen abgehalten haben, Talks abgehalten haben, Projekte der Studierenden äh, präsentiert wurden und weiteres. Ähm, über den QR-Code, konnte man sozusagen mit dem mit der Person, die ganz alleine in diesem Raum gesessen ist, Kontakt aufnehmen. Und so wie wir hier jetzt alle in unserem Privatraum alleine vor unserem Screen sitzen, ist es eine Realität, die wir in der Hochschullehre, aber auch an Schulen und an vielen anderen Bereichen, vor allem in Kunst und Kultur des letzten Jahres erlebt haben. Und die Überlegung war, wie kann man... Äh, in, ähm, Im Mai in Österreich waren sehr ja restriktive Vorgaben. Wie kann man diese Vorgaben verwenden und trotzdem etwas schaffen, wo ähm, Interdisziplinarität, Austausch ähm, passieren kann? Hier sehen wir ein gutes Beispiel. Gerda Martinez-Lopez hält alleine in dem Raum äh, einen Vortrag über ihr Projekt COVID Feminine, äh, bei dem sie ähm, Situation von Frauen auf der ganzen Welt in Bezug auf COVID befragt hat und kreativ umgesetzt hat. Bei diesem ähm, Talk konnte man von außen wie bei jedem anderen der Events, die wir angeboten haben, über ein Smart Device teilhaben und teilnehmen. Das heißt, man hat einerseits die Audio auf dem eigenen Smartphone über die AirPods oder ähnliches hören können, aber auch sich einschalten mit Fragen, Interaktion äh, nutzen und somit von außerhalb dieses äh, Raums mit dem Teilnehmenden oder dem Vortragenden innerhalb dieses Raums Kontakt aufnehmen. Das war sozusagen der Versuch dieser Schnittstelle, ergo einer, eines Interfaces. Man sieht hier auch noch die anderen beiden Screens, wo Videos gelaufen sind von Projekten unserer Studierenden. Wiederum mit dem QR-Code kann man zu den ähm, Informationen oder konnte direkt mit den Studierenden, die ihre Arbeiten präsentiert haben, Kontakt aufnehmen. Es gab dann dementsprechend unterschiedliche Events, wo auch wir das Performative versucht haben, so dass Menschen draußen stehen konnten, die Performer waren drinnen im sicheren Space, in der Umgebung und konnten Lectures, äh, Performances und ähnliches abhalten. Es ging also um die Verknüpfung des digitalen und virtuellen Raums mit dem äh, realen und ideellen Raum. Oh, pardon. Ähm, Diese ideelle Raum war das Jahresthema Metamorphose, daher auch der Titel Metamorph We, also die Transformation, die uns alle betrifft in Bezug auf die Nutzung der Medien und im Bezug auf die Herausforderungen, die ähm, wir als Userinnen damit ähm, erleben und wie man das nutzen kann, um diesen sozialen Kontakt im und an der Schnittstelle vom Realen zum digitalen Raum beziehungsweise dem privaten öffentlichen und dem universitären beziehungsweise Privatraum und Ausstellungsraum nutzbar zu machen. Dankeschön. Wunderbar, dann bleiben uns noch genau fünf Minuten, leider aufgrund der technischen Schwierigkeiten, dass wir zumindest die Linke aber noch hören können und ich kündige jetzt schon mal an. Dass äh, bestimmt alle SpeakerInnen hier auch im Anschluss noch gerne für Chats oder sowas bereitstehen, weil wir hier die Fragen wahrscheinlich in dieser Runde nicht mehr klären werden können. Also, Ilinka, e the floor is yours. Ich sehe Ilinka nicht mehr. Sieht einer von euch noch, dass Ilinka noch da ist? Oder Ilinka, bist du da? Könntest du einmal in schreiben, falls du da bist? Gerade eben war sie nämlich noch dabei. Sie ist in dem eigentlich. Sie ist links bei den Speakers noch angeführt. Ja, Ilinka. Wenn sich Ilinka jetzt nicht meldet, aus welchem Grund auch immer, ich hoffe, dass es keine technischen Probleme sind, haben wir jetzt noch vier Minuten für Fragen oder Kommentare, die Sie gerne in den Chat posten können oder auch über unser Q&A-Tool einreichen können. Und falls Ilinka doch noch da ist und die Gelegenheit nutzen möchte, werden jetzt nur noch zwei Minuten Zeit, sich einzuschalten, Ilinka. Linker scheint irgendwie nicht, zumindest keine Connection zu haben. Gibt es irgendwelche Fragen? Ansonsten hätte ich eine jetzt zum letzten Vortrag. Wie lange hat das denn gedauert, tatsächlich dieses Konzept zu entwickeln und auch in die Umsetzung zu kriegen? Ähm, wir haben das eigentlich mehr oder weniger als User-Generated-Content gemacht, auch wenn vieles davon äh, offline passiert ist. Ähm, sprich, es gab einen Open Call für Studierende und Lehrende in gleichermaßen und jeder, der sich äh, einbringen wollte, konnte das tun. Das heißt, das Fenster war einen Monat offen fürs Programm, der Raum war leer und wir haben es mehr oder weniger in situ bespielt. Das Programm stand zwei Wochen davor und die Umsetzung Laufzeit des Open Labs war genau für eine Woche. Das heißt, wir hatten jeden Abend Guest-Talks und unter der untertags entsprechende Lehrveranstaltungen oder Projekte. Das heißt, Gesamtumsetzungsraum würde ich jetzt mal sagen, zweieinhalb Monate, vielleicht drei. Und wie stark ist das genutzt worden? Habt ihr da Feedback bekommen? Ähm, ja, äh, Feedback gab es. Es wurde benutzt... Ähm, Allerdings nicht so äh, groß vor Ort, wie wir das vielleicht erhofft hätten an dieser Schnittstelle, aber durchaus ähm, durchgehend und vor allem bei den äh, performativen Events doch sehr stark äh, von Leuten vor Ort, also sprich ähm, einfach Passanten oder Passantinnen, die dann mit diesen Fragestellungen, es geht ja auch quasi so um Open for Discussion, es ging ja dann bei uns auch darum, äh, eine Diskussion aufgrund dessen, wie die Realität der Vermittlung gerade aussieht anzuregen mit äh, Personen äh, in der Öffentlichkeit. Und das hat durchaus funktioniert. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die äh, Infos noch. Es scheint im Chat jetzt keine weiteren Fragen zu geben. Ähm, ich würde vorschlagen, wir sind jetzt auch ähm, am Ende der Zeit. Leider ist Ilinka nicht mehr aufgetaucht. Ich hoffe, ähm, dass sie nicht geflüchtet ist. <lacht> genau, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß noch auf dem weiteren Festival. Ähm, genau, hoffe, dass ihr die Chat-Option auch nutzt, äh, weiter in Kontakt zu bleiben und bedanke mich, dass ihr dabei seid. Vielen Dank. Danke. Moderation. Ja.